So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Folge von The Captain, also diesem ersten Durchlauf, ähm, den wir jetzt mehr oder weniger relativ schnell zu Ende führen, denn ich hatte das dringende Bedürfnis, zweimal meiner Ziele, nämlich Ortis zu retten und ihn ähm, dann umgesetzt, als die Warnung ausging, dass Ortis stärker bedroht ist, als mir das lieb ist und... Wir sind jetzt eigentlich schon auf der Erde. Um das aber auch gleich vorweg zu sagen, das wird nicht der letzte äh, Schritt sein hier mit ähm, dem Captain, Denn ich habe natürlich vor, ich habe natürlich vor, ähm, dass wir noch einmal zurückkehren zum... zu der Entscheidung, wie wir mit den Kindern der Natur umgehen. Und ich habe deswegen meinen Spielstand ähm, kopiert. Und setze aber an dem Spielstand an, bei dem wir zum Schluss aufgehört haben, nämlich ähm, auf der Erde und bin sehr gespannt, wie sich die Lage jetzt ähm, hier entwickelt und nehme Kontakt mit der Erde auf. Oedipus Control, bitte nenne dein Anliegen. Ich muss mit dem Kommandanten auf Oedipus sprechen. Ich denke, das wäre dann Admiral Whitfield. Und was soll ich als Grund dieses Treffens angeben? Ich bringe eine Brennstoffzelle mit nach Hause, damit wir diesen Krieg gewinnen können. In Ordnung. Mal sehen. Passt nächste Woche Donnerstag. Was? Nein, ich muss jetzt sofort mit ihm reden. Es ist extrem wichtig. Nun, äh, in Ordnung. Ich kann auch eine dringliche Anfrage stellen, damit du ihn sofort sehen kannst. Es kann aber trotzdem noch eine Weile dauern, bevor du ihn sehen kannst. Ich verstehe. In Ordnung. Bitte gib zur Bestätigung deinen vollständigen Namen und Titel an. Captain Thomas Velmo. Danke. Du bist jetzt für die Landung auf Oedipus registriert. Schönen Tag. Danke. Was für eine Schlaftablette. Das gibt's ja nicht. Ähm ja, aber vielleicht auch äh, Signum für die Preisigkeit der ganzen Starfleet. Ähm ich nehme mal an, das wird das, die letzte Landung. So, willkommen auf der Erde. Willkommen, also da habe ich gerade... Willkommen zu Setter Mountain. Danke, Corporal. Ich muss dich leider bitten, deinen Shuttle von der Rampe zu holen. Wir müssen das Airpad für ankommende ankommende Fracht frei Hast du das gehört, Shuttle? Ich habe einen Haufen diskriminierenden Mist gehört, dass meiner Art draußen bleiben soll. Deiner Art wäre das die Shuttle. -Ord. Ja. Okay, können wir später darüber reden? Wahrscheinlich nicht. Nein. Shuttle, kehre zum Schiff zurück und halte dich bereit. Okay, ich kehre zum Schiff zurück. Danke, Shuttle. Danke. Der Schluss. Na gut. Leid, Captain. Ich kann dich ohne Genehmigung nicht reinlassen. Ich bin hier, um Admiral Whitfield zu sprechen. Ich habe wichtige Informationen für ihn. Ja, das mag stimmen, aber ich kann diese Tür trotzdem nicht ohne Genehmigung öffnen. Okay, okay. Leutnant. Das sieht doch so aus. Leutnant? Ja, Captain? Ich bin hier, um Admiral Whitfield zu sprechen. Ah, du muss Thomas Wemmu sein. Ja. Ich bin Lieutenant Kopsner. Schön, dich kennenzulernen, Leutnant. Ich habe eine dringende Nachricht für den Admiral. Ja, natürlich. Ich werde dich zu seinem aktuellen Standort führen. Soldat, wenn du mit der Kalibrierung fertig bist, nimm dir fünf Minuten frei, okay? Danke, Lieutenant. Captain, komm bitte mit mir. Öffne den Käfig, dran. Ich begleite Captain Wemme zum Admiral. Klar, Lieutenant. Komm schon, Captain. Das ist ein bisschen eigenwillig, dass Sie sich alle duzen. Hier geht es lang. Das ist also das technische Wunderkind, das uns alle retten wird, Captain. Tut mir leid, Leutnant, ich habe schon so viel über diesen Ort gehört, aber ich war noch nie hier. Das ist eine tolle Station, wie viele Menschen arbeiten hier. Meine Zahlen sind nicht auf dem neuesten Stand, aber ich würde schätzen, dass es etwa 500 Seelen sind. Ich verstehe. Geh voran, äh, hier lang. Wir fahren mit dem Aufzug in den Betriebsbereich der Station. Thomas? Thomas Malmo? Bist du das? Roland Puttgarden, Lange nicht mehr gesehen, alter Freund. Ich kann es nicht glauben. Es muss zehn bis zwölf Jahre her sein. Immerhin, wie geht es dir? Gut, es ist alles gut. Und du? Nun, schau dich um. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin schlau genug, mich von dieser verdammten Front fernzuhalten. Ich habe schon so viele, zu so viele dumme Soldaten gesehen, die umsonst in die Luft gejagt wurden. Hm, gut für dich. Und du hast nur das Gutes hier bei Oedipus. Es tut mir leid, aber ich habe im Moment wirklich keine Zeit zum Plaudern. Ich verstehe. Dieser verdammte Krieg hält uns alle zu sehr auf Trab. Schön gesagt, man sieht sich rollend. Das für eine Pfeife. So, und dann. Oedipus. Da wären wir. Nur eine Sekunde, Captain. Ich werde herausfinden, wo der Admiral ist. Private, ja. Wo kann ich Admiral Whitfield sprechen? Der Admiral befindet sich gerade im Kontrollraum. Danke, Soldat. Warte mal, Captain, hier entlang bitte. So, da gehen wir mal mit. Ist das der Kontrollraum? Ah ja, steht da drüber. Admiral. Ja, Snare. Das ist Captain Thomas Velmo. Oh, ja. Du bist so etwas wie eine Legende in dieser Gegend, weißt du? Bin ich das? Entschuldige die Unterbrechung, Admiral. Darf ich mich entschuldigen? Ich habe einige Kalibrierungen, die meine Aufsicht benötigen. Ja, natürlich, Leutnant. Danke. Schön, dich kennenzulernen, Captain. Gleichfalls, Leutnant. Ich bin übrigens Admiral Redfield. Schön, dich kennenzulernen. Wie ich schon sagte, bist du hier schon seit einiger Zeit eine Berühmtheit. Wie meinst du das? Nachdem du in diesem Desaster eine Transportmission, einer Transportmission verschwunden bist, haben wir den Kontakt zur Epsilon-Station verloren. Niemand wusste wirklich, was mit dir passiert ist. Aber dann tauchte vor einer Weile das Signal deines Schiffes auf unseren Langstreckenscannern auf. Und alle begannen deine Fortschritte zu verfolgen, als du zurückkamst. Es war ein ziemlicher Schub für die Moral der Leute zu sehen, dass du auf dem Weg nach Hause warst. Ich habe eine Brennstoffzelle mitgebracht. Was? Eine Brennstoffzelle? Ja, ich habe sie bei mir. Bist du sicher? Zeig sie mir. Ich kann es nicht glauben. Du hast wirklich eine zurückgebracht. Aber es war nicht einfach. Okay, ich habe jetzt zwei ähm, äh, zwei Auszeichnungen nicht bekommen. Nämlich alle Außenposten gerettet zu haben und alle Brennstoffzellen zur Erde gebracht zu haben. Verstehst du was das bedeutet? Wir müssen den Status dieser Brennstoffzelle überprüfen und sofort das spacefleet Fleet -Hub hier kontaktieren. Komm mit mir. Naja, komm jetzt. Verbinde ich mit dem spacefleet Fleet -Hub hier und starte ein, eine Konferenzschaltung. Sie sollten jetzt bereit sein, mit uns zu reden, Captain. Guten Morgen, Admiral. Guten Morgen, Generale. Also, Captain Velmo, wir haben gerade die Nachricht von deiner unglaublichen Rückkehr gehört. Ist es tatsächlich wahr, dass du es geschafft hast, eine Brennstoffzelle zurückzubringen? Die Musik ist ein bisschen bedrohlich. Ja, das ist das ist General. Er befindet sich in diesem Moment in Admiral Whitfields Obhut. Haha. <lacht> Wir waren fast bereit, uns zu ergeben. Du bist ein wahrer Held, Captain. Du hast vielleicht gerade Milliarden von Leben gerettet. Meine Herren, was wir in dieser Mitteilung bestätigen müssen, ist, ob wir jetzt live gehen sollen oder nicht. Kendrick, habt ihr irgendwelche Einwände oder Bedenken? Ja, ich. Es gibt immer noch mehrere Außenposten, die von der Unionsflotte belagert werden. Die Oedipus-Explosion wird eine kaskadierende Rückkopplungsschleife in den Unterdrückungsfeldern der Station auslösen, die wiederum ihre äußere Hülle stören wird. Kendrick, bitte auf Englisch. Wenn wir Oedipus jetzt aktivieren, wird es die belagerten Stationen zerstören. Welche Wahl haben wir? Der Union Sunblast steht vor unserer Haustür. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben. Wenn wir ihn nicht davon abhalten können, sein Ziel zu erreichen, die menschliche Spezies ist nicht mehr. Ich hasse es, derjenige zu sein, der das sagt, aber wir müssen mit der Aktivierung von Oedipus fortfahren. Also gut. Was wir vorhaben, ist noch nie zuvor richtig ausprobiert worden. Sorge dafür, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um es richtig zu machen. Wird gemacht, General. Dann ist es also entschieden. Verschwenden wir nicht mehr Zeit oder Leben als unbedingt nötig. Viel Glück, Männer. Lass dies den Moment sein, in dem wir einen Schlussstrich ziehen. Hauptquartier out. Gut Sir so, Captain. Wir können fortfahren. Lass uns zur Infusionskammer gehen und diesen bösen Jungen zu The bad boy. Okay, Captain. Das ist es, was jetzt passieren wird. Wir werden die Oedipus-Sprengantenne mit der Brennstoffzelle aufladen. Und wenn die Sterne günstig stehen und unsere Forscher und Ingenieure ihre Arbeit getan haben, beenden wir den Krieg. Admiral, wenn du die Zelle hast, ich werde das jetzt installieren wir werden anfangen, das Ding aufzuladen. Hier ist es. Ach du meine Güte. Wenn man bedenkt, dass ein so kleines Ding die Macht hat, den Krieg zu beenden. Okay, Leute, diesmal gehen wir live. Würden die drei Brennstoffzellen möglicherweise dazu führen, dass das Was würden die drei Brennstoffzellen bewirken? Na, ich bin gespannt Okay, es scheint alles zu funktionieren Containerbrücke wird erhalten. 50 Hertz Fluss enthalten. Gut, sehr gut. Also Professor, haben wir eine Waffe. Das muss etwa eine halbe Stunde aufgeladen werden. Aber sonst, ja, ja, ich glaube, das haben wir. Gut gemacht Professor. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der verdammte Luftangriffssalar. Ich bin gleich wieder da. Warte hier. Evilton. Wir werden angegriffen. Das geht ja gut los. Der Captain kommt einen Schlag auf den Kopf und alles wird schwarz. Sie. Sie haben sie mitgenommen. Sie haben die Brennstoffzelle mitgenommen. Wer sind Sie? Droiden, ein Mann in einem Rollstuhl. Was? Ein Mann im Rollstuhl hat die Brennstoffzelle gestohlen. Er hatte roboter und und eine Silbernase. Er will. Du musst sie zurückholen, du musst sie, die Space Fleet, ja, super. Okay, ich muss die Brennstoffzelle zurückholen, bevor es zu spät ist. So, was haben wir hier alles? Thermoskanne. Schlüsselkarte. Ich muss die Brennstoffzelle finden. Endlich! Ich habe alles was ich brauche um meine Entwicklung abzuschließen. Ich freue mich für dich aus. Ja, diese Brennstoffzelle wird meine gesamte Kybernetik jahrhundertelang mit Energie versorgen können, weißt du? Es war eine gute Idee diesen Ort im Auge zu behalten. Ich musste einf wusste einfach, dass eine Brennstoffzelle irgendwann hierher gebracht werden müsste. Das war sehr clever von dir. Also dann, lass uns mal loslegen, ja? Ich gehe einfach in die Kammer und schnalle mich an die Maschine. Bist du fertig bist äh, bist du fertig damit herauszufinden wie du die Steuerelemente dort benutzen kannst. Ja ich glaube schon. Gut. Sag mir sofort Bescheid wenn etwas schief läuft. Natürlich. Oh noch ein Mensch. Mist. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Das ist vielleicht nicht notwendig. Hm. Sie werden nicht hierher kommen, also ich glaube, sie wollen die Brennstoffzelle in den nächsten Raum bringen, wenn ich mich nicht irre. Ich muss einen Weg finden, an dem Droiden da drin vorbeizukommen. Seufz. Ich schätze, ich muss das ganze Zeug hier durchsehen und sehen, ob ich etwas Nützliches finde. Und Dann tun wir es doch mal. Das dauert ja vielleicht nicht so lange. Blaues Kabel. Nehmen erstmal alles mit. So, jetzt war eine Zange. Das ist die Tür, gut, damit kann man nichts anfangen. So. so, die Lage ist ja nun reichend bedrohlich. Ich schaue mal die Thomas kann die. ich einem. Haben wir es kann. Nehmen wir es einfach mal. Zahnbürste, keine Ahnung. Ob ich die brauche für irgendwas. Drahtschneider. Schraubenzieher. Also eine ganze Werkstoff Werkzeugkiste packen wir hier rein. Das ist leer. So, ist also es sonst aus. Was ist das? Ein kaputter Kopf. Es ist ein Druidenkopf. Er ja, ist sauber abgetrennt. Scannen, menschlicher Kopf entdeckt, töte Mensch. Ich schätze, die Druiden scannen nur die Köpfe, um Feinde zu identifizieren. Vielleicht kann ich das irgendwie nutzen. Ja, ja. das mal. den Ah. So, dann schon raus. Ich habe die innere Abdeckplatte entfangen Da sind mehrere fest verschraubte Barrieteile festgelegt. Und dann nehmen wir noch den Schraubenzieher. Aha. Alle Komponenten sind abgeschraubt und entfernt. Tiefe im Inneren des Metallkommens befinden sich viele hunderte von ihnen Sie schreiben mit Ausnahme verschweißt ein. Kann ich die jetzt draufsetzen? Das ist wirklich Kopf verkannt, keine rote Streifen. berechnen. Ich habe das Kommando verteidigt. General der Scan-Algorithmus scheint ein bisschen schwach zu sein. Aber tut ja das übrige. Ich denke, ich probiere jetzt mal. Ich probiere jetzt noch mal da rein zu gehen. Da kann ja nichts passieren. Im schlimmsten Fall lade ich doch mal. Uh, hallo. Du solltest wirklich nicht hier drin sein. Vielleicht kannst du sehen, wir gehen und den Gang da draußen reinigen. Das ist richtig. Ich muss mich nur äh, in meiner Umgebung finden. Okay, aber beeil dich damit. Ich will nicht, dass der General dich hier drin findet. Klar, kein Problem. Ich bin im Handumdrehen wieder draußen. So. Pizza. Okay, da geht es zum General rein. Das ist der Typ. Rotes Bandana. Das hat draußen ja der. Okay, dann gehe ich nochmal raus und probiere, bevor ich mit ihm nochmal rede. Probiere nochmal was anderes aus. Jetzt mal. Poidenkopf erkannt, Kommandant gesichtet, ich habe nicht das Kommando. Okay, das hat funktioniert. Also das mit dem roten Streifen scheint offenbar ähm, ein besonders Erkennungszeichen zu sein. Captain Y12, ich dachte du würdest bei dem Angriff angeschossen und also zerstückelt. Mir ist kein solcher Vorfall bekannt. Es muss eine Störung in meinem Wahrnehmungsschip geben. Ich befehle dir, ihn nicht dauerhaft zu deaktivieren. Bitte? Äh, dauerhaft? Ja, ich fürchte ja. Aber ich unterstütze gerade den General. Ich soll seine Verwandlung beaufsichtigen. Ich sollte das wirklich überprüfen, damit. Ich bin ein kommandierender Offizier, der befürchtet besser die Befehle. Aber es geht um meine dauerhafte Deaktivierung ist es. Ich glaube nicht, dass du willst, dass der General erfährt, dass du angefangen hast, Befehle zu machen. Oh Gott nein, das könnte böse enden. Also dann mach weiter, du hast deine Befehle. Ja. Dauerhaft deaktiviert. So, das ging ja gut. Puh. Das war nicht sehr angenehm zu tragen. Da bin ich mal gespannt. Ich habe das. Ich habe äh, das Spiel ja schon mal durchgespielt, deswegen. Jetzt ein bisschen schneller gehen. Hey, wer bist du? Rob, hier ist ein Eindringling. Rob, es bringt nichts, nach deinem Druiden zu schreien. Er kann dich nicht hören. Was hast du getan? So sieht man sich wieder, General. Ich glaube, ich habe ein bisschen. So sieht man sich wieder, General. Ich erkenne dich. Du bist der verlorene Captain der Space Fleet. Ich bin Thomas Wellman. Danke. Und ich bin nicht mehr verloren ich bin angepisst und es ist mir wirklich egal jetzt krieg ich zurück unter den Steinen aus dem du gekommen bist also dem du auf Ruhe gekommen bist. vielleicht was machst du hier du verstehst es wirklich nicht oder nein das kann ich nicht behaupten du nah, ihr Menschen habt nie verstanden was ihr geschaffen habt wovon sprichst du die Brennstoffzelle ich spreche von der erstaunlichsten Maschine die je geschaffen wurde oh mein Gott du hast die Brennstoffzelle an deiner Brust befestigt ja, das habe ich in der Tat. Ich brauche es. Es ist mein Herz und meine Seele. Du bist verrückt. Nicht verrückt, nein, ich bin bereit. Diese ekelerregenden Einschränkungen der biologischen Materie werden bald der Vergangenheit angehören. Ich mache den nächsten Schritt in der Evolution. Mit der Energie, die diese Brennstoffzelle hinführt, wird meine Verwandlung ewig werden. Ich werde als reine Maschine wiedergeboren. Metallische Perfektion mit unbegrenzter Leistung. Ich werde ein Gott für dich sein, Insekt. Nun, du siehst jetzt nicht mehr so stark aus, oder? Warte nur, bis ich hier fertig bin. Dann werde ich dich zerstören. Nun, dann werde ich eben nicht warten. Okay. Mal sehen. Das sieht so aus, als sollte dich das hier runterbringen. Wagt es nicht, das anzufassen. Ha. Lader Versuch, Captain. Okay, das sind die Knoten. Okay, fangen mit. Hände weg von dem Knopf. Du löst einen Stromstoß in der Maschine aus. Das Ergebnis könnte sehr hier sein. Ich verstehe. So, dann. Das muss das hier lösen. Ein bisschen mehr drauf. Was zum Teufel hast, was machst du da? Das tut wirklich weh. Setzen. Das ist noch zu wenig auf dem zweiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6. Da hatten wir 8. Ah, da ist es schon jetzt. Ah! Okay, also ich muss die maximale Energie finden. Pro. Oh. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. So, 9. Minuten 3. 1, 2, 3. So, der Schon der jetzt. So, also der geht nur auf 2. Ja, das wäre ja einfach zu gut Okay. Wir müssen einfach um so weit. So, also das heißt, der Dreier kriegt 2 und der kriegt 6 sechs. Sechs. und dann machen wir den Knoten 4 2, 3 wir probieren das mal aus 6, 9, 2 4 das war zu viel gut 2, 4 6, 9, 2, 4 Das ist irgendwie schon traumatisch. Hey, General, kannst du mich hören? Äh, was? Was ist hier los? Ich habe dich von der Maschine runtergeholt. Warum hast du das getan? Du, du bringst mich um. Es tut mir leid. »Es tut mir leid, ich brauche diese Brennstoffzelle wirklich. Nein, du kannst du nicht tun. Du kannst sie nicht behalten. Ich brauche sie. Ich habe Nein gesagt, verdammt. Rob, wo ist er? Rob, du faules Stück Schrott, komm rein und erschieß ihn. Tut mir leid, General, ich musste dauer Rob dauerhaft deaktivieren. Was? Nein, nein. Tut mir leid, sonst hätte er mich hier nicht reingelassen. Rob, was hast du getan, du Monster?« wir Müssen ihm helfen. Er hat den Verstand eines Kindes, General. Hör mir zu. Rob ist fort. Das wird ein Ende haben. Das ist dein Schicksal. Die Entscheidungen, die du getroffen hast, liefen auf diesen Moment hinaus. Ich habe nie einen fairen Deal oder eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Belüg dich nicht selbst, General. Schwache Menschen glauben an die Umstände. Starke Männer glauben an Ursachen und Wirkungen. Ich halte dich für einen starken Mann, General. Steh zu deinen Entscheidungen. Das ist es. Halt die Klappe. Du vermutet, kleiner Junge. Wir müssen den Krieg und sein sinnloses Töten beenden. Warum? Was meinst du mit? Warum? Warum? Warum willst du das Töten stoppen? Äh, weil es falsch ist. Die Menschen wollen leben. Unschuldige Menschen verdienen es zu leben. Ha, es gibt keine unschuldigen Menschen. Ich wurde seit meiner Geburt von unschuldigen Menschen geschlagen. Menschen sind verdammt fehlerhaft. Ich verabscheue sie und ich verabscheue dich so sehr. Wenn du das so siehst, tut mir es mir leid. Ich muss jetzt die Brennstoffzelle aus deiner Brust entfernen. Ich schätze, das würde ich umbringen. Tu, was du tun musst, du Feindling. Es ist mir egal. Richtig. Ich wünsche dir eine friedliche Reise, Jarab. Ich hasse. alles dafür. Das ist echt wirklich die ganze, das, der ganze Wahnsinn. Nur dafür. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert mit dem. Ich bin... war es clever zu retten, an Ortes. Ich hätte vielleicht die... ...die Medikamentenstation und dieses, dieses Tromiummüllhalde... ...retten sollen. Na, wir springen nochmal zurück nach Pi. Okay. Irgendwie fühlt sich das Ende nicht großartig an gerade. Plasters verteilten sich im Universum und die unmittelbare Bedrohung für die Erde und die Raumflotte war verschwunden. Andere Teile der Space Fleet spürten jedoch die Auswirkungen des Krieges. Die von Oedipus ausgelöste Verteidigungswelle führte zu einer verheerenden Rückkopplungsschleife zu mehreren wichtigen Außenposten im gesamten Sektor. Oh. Die Zerstörung war unvermeidlich und vollständig, also wie der General das angedeutet hatte. Der Fall von Außenposten Rembrandt, dem Finanzzentrum der Space Fleet, markierte den Beginn eines wirtschaftlichen Abschwungs. Die Space Fleet konnte ihre Präsenz in der Galaxie nicht mehr aufrechterhalten und leitete in den Folgejahren eine lange Reduktion ein. Fremde Interessen wurden stärker und die Space Fleet wurde unter dem limianischen Staat langsam verkleinert. Hm. Der wachsende Bedarf an medizinischen Hilfsgütern nach dem Krieg konnte nicht gedeckt werden, da die wichtigste Produktion in der Endphase des Krieges zerstört worden war. Eine bisher unbekannte solche epischen Ausmaßes brach im gesamten Sektor das Baselied aus und forderte Millionen von Toten. Mhm. Gut, dann darf ich äh, Ortis und Eden nicht retten. Die Verwüstung von Eden endete als die größte Umweltkatastrophe der Neuzeit. Die versprüht tausende Tonnen Giftgestromium in der Nähe der Erde. Auch wenn der Effekt in der unmittelbaren Zukunft nicht sichtbar sein würde, waren sich die meisten Wissenschaftler einig, dass er zu einer Massenauswanderung der Erde führen würde. Da stehen sie in den Trummern, auch wenn es der Space Fleet gelang, die Sonne vor der totalen Zerstörung zu bewahren, waren die Auswirkungen des Kriegs für die Erde verheerend. Captain Thomas Wellmue ist aus der Space Fleet ausgetreten, nachdem er die Medaille für tadellosen Dienst erhalten hat. Die höchste Auszeichnung der Space Fleet. Nach dem Krieg wurden Thomas und Sarah wieder mit ihren Kindern vereint. Trotz der Schrecken des Krieges und all der Zerstörung um sie herum, fanden sie Trost ineinander und schafften es, ihr Leben gemeinsam wieder aufzubauen. Ende. Ach, das ist... Ich meine, gut, ich habe mich darauf eingerichtet, dass das, so eine, dass das so ein Problem ist mit... Ähm, den außenposten, aber das ist jetzt tatsächlich so. zurück auf dem Schiff. Ah, das sind unsere Droiden. hier ja, Party. Was das ist süß. Schiff. Ja, Mr. Glacies. Also, wann kommt der Captain zurück? Der Captain ist im Cockpit. Was? Nein. Wo checken noch einmal deine Sensorenschiff. Das ist nur ein Partyballon, Captain. Ich verstehe. Ich muss meine Sensoren rekalibrieren, um nach möglich Ballon-Duplikaten zu so. Klingt lustig. Besteht irgendwas anderes auf dem Schiff aus Ballons? Unklar. Der Captain ist also immer noch in der auf Zweifellos. Ich. Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe noch nie von einer Spaceloop-Basis in Utah gehört. Ist die neu? Ja, sie wurde vor vier Jahren fertiggestellt, im Jahr 3295. 2295, meinst du? Nein, 3295. Haha, <lacht> du bist ja verrückt, Schiff. Dann wäre ich ja mehr als 1000 Jahre alt. Korrekt. Was immer du sagst, Schiff. Es fühlt sich an, als hätte ich endlich etwas gefunden, in dem ich gut bin. party Chef? Ja, Chef, ist alles so, wie es sein sollte. Alle Systeme liegen innerhalb der erwarteten Parameter. Warum fragst du? Kein Grund nur, Chef? Ja, Chef? Vermisst du den Captain? Oh ja, das tue ich. So sehr. Ich mache mir Sorgen um ihn. Du weißt, dass du dich jedes Mal so viel das Chef verlässt. Entschuldige mich, Shuttle. Es gibt keine Garantie dafür, dass da mal jemand zurückkommt, weißt du? Aus den jährlichen Dienststatistiken von Spaceflight geht hervor, dass mehr als 8% der Captain jedes Jahr auf Außenmissionen sterben oder verloren gehen. Ich stimme zu, dass es nicht viel ist, was man sich erhoffen kann, aber es sind Zahlen wie diese, die mich durch den Tag bringen. Halt die Klappe, du ha <lacht> Hahaha. Es tut mir leid, aber es ist wirklich zu einfach, dich zu ärgern. Shuttle, das reicht. Jeff, mach dir bitte keine Sorgen. Ich bin sicher, dass er bald zurückkommt. Ich nicht. Gut, das war The Captain. Jetzt sehen wir nochmal hier, was wir, wir uns entschieden haben. Das war ganz am Anfang. Dann kommt ähm, der Wüstenplanet. Das war vl 6.4 Das war... Ähm, das war Soma Und die Oct mit store Epsilon haben wir ähm, ohne Ende gespielt, was eigentlich ziemlich cool war Oh, auf dem Planeten war ich gar nicht Fenton Perth war das. Oh, das war gut. Talaron war ich nicht. Das war Fenton Perth. Helfende Hand. Oh Gott, Leim haben wir komplett ausgelassen. Das geht aber komplett ausgelassen. Und Oedipus haben wir abgefeuert. Okay, die habe ich gerettet. Gesamtpunkte. Auszeichnungen. Gut. der Cap. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Mitschauen. Ähm, es hat mir wirklich großartigen Spaß gemacht, ähm, das Spiel in der Form ähm, hier auf dem Kanal zu haben. Ähm, und ich werde jetzt in weiteren Folgen nochmal zurückgehen nach Pi und den Kindern der Natur helfen. Möglicherweise Gelingt es mir ja doch noch irgendwie ähm, äh, Brennstoffzellen ähm, zu finden oder Sternfragmente. Vielleicht gehe ich doch zurück nach zum Urlaubsplan. Ich meine, das ist ja gerade erst gewesen. Aber ich kann doch nicht gut gewissen, die gesamte Bevölkerung dieses Planeten töten, oh, weil ich dieses Sternfragment brauche. Ja, das muss ich mir nochmal überlegen. Also, wie ich das mache, ähm, Aber... Darüber denke ich nochmal nach, was ich damit mache und wie weit ich zurückspringe. Für heute war es aber erstmal von meiner Seite und ich würde sagen, ich lasse den äh, die Credits noch laufen, bin aber selber erstmal raus. Bis dahin, ciao.